Das geilste Geschenk Na? zum Herrentag oder überhaupt für Männer. Groß. Ja? Was ist das, Alter? <lacht> Die Faust, <Post>, Junge. <lacht> you know? Also, Thanos Handschuh? Ja. Der Handschuh. Infinity Gauntlet. Also, das geilste Herrentagsgeschenk überhaupt, ja. Da ja schon was, ey, geklaut oder noch nicht gefunden? Gerade in Benutzung. Ah, da, also. ah, klar. Da fehlen zwei Steine schon, oder? Na, hier fehlt, ja, zwei, natürlich. Zwei. Ja. Und was ist mit was ist denn hier? Der Daumen ist doch da, da hinten. Da muss er eigentlich noch einer sein. Da ja, ist aber nicht hier. Hier ist er denn. der Buch immer, aber... Achso. Ja, Na, da fehlt dann auch schon die ja Du, ich bin äh, billig verkauft, die Steine. <lacht> Kannst du in den drei anderen ja auch noch machen. Trinkt sich da überhaupt gut Ich hab's doch nicht probiert. So wie das hier macht, ist, lässt sich da auch nicht gut raus trinken. Ja, weil das so, so genau. gewölbt ist. Die so ne? gewölbte Kante. Der hätte es besser ein bisschen größer machen sollen und am nächsten gerade, wa? Ne? Ja. So gewölbt ist die. Ich glaube, das ist so ein, so ein Blub-Effekt, wie dein Schubus irgendwie dann überall. Das ist, äh, die Idee ist nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. Ja. Aber. Also die Umsetzung ist ja, wohl der allerletzte wussten, ja. Also wenn ihr Mann ärgern wollt, wird das ist genau hier noch richtig hier. Hoffentlich sieht meine Frau das nicht hier das Video. Hier haben wir den Korken. Hier ist das Loch und hier kommt es dann raus. Also das kann man fest reinstecken. Das Loch von daher. <lacht> ja, ja, da ist es so. Das ist demnächst.